Hallo und willkommen bei Cactus Competence, mein Name ist Christian Sachs und ich bin der Kopf hinter Cactus Competence. In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, was wir tun, wie wir es tun und was du davon hast, dass wir es tun. Und am Ende vom Video gibt es für dich als kleines Dankeschön auch noch ein Tool zum kostenlosen Download. So, starten wir gleich durch. Ich finde, Projektmanagement ist eine der wichtigsten und spannendsten Sachen der Welt. Denn nur mit erfolgreichen Projekten kommt Neues in die Welt, gibt es Verbesserung, Weiterentwicklung. Das gilt im Übrigen für private Projekte, wie beispielsweise ein Schulfest, eine Hochzeit oder ein Umzug, genauso wie für berufliche bzw. Businessprojekte, wie beispielsweise die Entwicklung eines neuen Produktes, eine neue Dienstleistung aber auch, wenn du zum Beispiel eine eigene Firma gründen möchtest und dich selbstständig machst. All diese Projekte bringen etwas Neues in zumindest mal deine Welt und hoffentlich auch eine Verbesserung. Projektmanagement bzw. Projekte zum Erfolg zu führen, macht einen Riesenspaß. Aber ich gebe zu, es ist nicht einfach. Viele scheitern beim Projektmanagement, sei es aus schlechter Vorbereitung, im falschen Umgang mit dem Team, zu viel Administration oder zu wenig Kontrolle, den falschen Tools. Es gibt viele Gründe. Während dem Projekt sind dann alle genervt und gestresst und am Ende verfehlt das Projekt sein Ziel oder scheitert womöglich ganz. Das muss nicht sein. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, mindestens eine Million Menschen zu helfen, mit ihren Projekten erfolgreich zu sein. Aber wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Christian Sachs, das weißt du ja schon, ich bin 1967 in Karlsruhe geboren worden und habe eigentlich mein ganzes Leben zwischen Frankreich und Deutschland verbracht. Im Jahr 2010 haben meine Frau Ines und ich dann beschlossen endgültig nach Südfrankreich auszuwandern Richtung Meer, Sonne, gutem Essen, gutem Wein und haben das auch durchgezogen inklusive Projektplan und es hat soweit alles ganz gut geklappt. Ich selbst habe mehr als 25 Jahre Erfahrung im Projektmanagement, habe mehrere eigene Firmen gegründet, eigene Produkte entwickelt, auch eigene Dienstleistungen, habe aber auch Projekte geleitet für große Automobilzulieferer, kleine Mittelständler und natürlich jede Menge private Projekte. Außerdem bin ich als Projektleiter zertifiziert. Das heißt, ich kenne nicht nur die internationalen Standards der Theorie des Projektmanagements, sondern ich kenne auch die in Anführungsstrichen harte Realität. Seit 2015 durchforste ich die Projektmanagementwelt auf der Suche nach Tools, Techniken, Methoden, wie man Projekte einfach, effizient und kostengünstig zum Erfolg führen kann. Denn ich glaube, dass sich kompliziert, äh, teuer und schwierig einfach nicht mit Spaß verträgt. Und Spaß beim Projektmanagement macht ja nicht das Management des Projektes an sich, sondern macht es, ein Projekt auf genau dem Weg, den du vorhergesehen hast, zu dem Ziel zu führen, was du erreichen möchtest. So, für dich habe ich meinen Blog, auf dem du meine Tipps, Tricks, Tools und Techniken lesen kannst. Genauso mache ich Schulungen, gebe Vorträge und biete natürlich auch persönliche Beratung an, wenn du das möchtest. So, ich habe jetzt zum Abschluss von diesem Video noch als kleines Dankeschön für dich fürs Anschauen ähm, einen Download-Link im Beschreibungstext hinterlegt, wo du dir eines meiner Tools kostenlos herunterladen kannst. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Projektmanagement und sage bis bald.